Sie haben erstmal ausgedient. Nach über 50 Jahren verschwindet diese Freileitung heute aus dem Landschaftsbild von Lichnitz, einem kleinen Ort im Lungau, etwa 5 Kilometer nördlich von Maria Pfarr. Die Häuser sind mittels Grabi umgeschlossen worden. Das heißt jetzt in weiterer Folge, die Freileitungen sind jetzt überflüssig und die bauen wir heute ab. Und wir werden euch da ein bisschen was sagen, wie das von geht. Für Sepp und seine Mannschaft beginnt der Tag schon rechtzeitig in der Früh. Es heißt, alles auf die LKW packen und dann ab zur Baustelle. Das erste, was es ist, wir schauen einmal auf die Sicherheit, wir kontrollieren, ob die Leitung auch freigeschalten ist. Die zweite Partie steht sie vorne mit, mit dem LKW mit Kran auf, die fahren dann auf wie zum Durchständer. Es wird der Durchständer, die Seile werden dann oberzwickt Der Durchständer wird abgeschnitten, die Anker vom Durchständer werden auch demontiert. Und dann können wir in weiterer Folge zu der Mastenführer gehen und die Mastenbahn Und wenn die Arbeit erledigt ist, dann fahren wir wieder heim. In der Theorie klingt das recht einfach, in der Praxis stellen sich aber oft Probleme in den Weg. Nach nur rund 10 Minuten sind alle Kabel und auch der Haustachständer entfernt. Rund 100 Meter weiter beginnt der zweite Trupp von Sepp bereits mit dem alten Strommasten, dem sogenannten A-Mast. Zuerst heißt es: Seile ab. Und dann schneiden die Männer letztlich den Mast um. Ja, der Baustein ist bis jetzt super gelaufen, genauso wie es sein sollte. Wenn der Mast jetzt dann am Boden ist, dann wird er gelegt, die Eisen werden obergeschraubt, die Aksschenke oder die Mastchenke werden gelegt in die Einzelteile und dann wird er am LKW und ins Arbeit ist erledigt. Sepp ist sichtlich erleichtert. Heute hat alles gut funktioniert. Ohrspitze. Perfekt. Die LKW bringen die Masten und alle Kleinteile dann nach St. Michael zur Lungauzentrale zentrale der Salzburg-Netz GmbH. Dort warten sie dann auf ihre fachgerechte Entsorgung.